Die Berufsunfähigkeitsversicherung zahlt sowieso nicht, wenn sie soll. Und jetzt soll ich auch noch so viel Geld dafür bezahlen? Ich werde dir in diesem Video das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung verständlich erklären, so du für dich eine gute Entscheidung treffen kannst. Mein Name ist Philipp, herzlich willkommen auf meinem Kanal und denke mal dran, besser gut versichert als stark verunsichert. Viele Menschen denken, dass die Berufsunfähigkeitsversicherung die Worst-Case-Szenario-Versicherung ist, die wirklich dann bezahlt, wenn bei mir persönlich beruflich gar nichts mehr geht. Das ist schlichtweg falsch. Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist so viel mehr und es lohnt sich, sich mit diesem Thema richtig intensiv auseinanderzusetzen. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere auf jeden Fall meinen Kanal, sodass du zukünftig nichts verpasst. Lass uns jetzt einmal anfangen mit dem Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. Warum sollte ich das eigentlich haben? Und ganz spannend finde ich, viele Menschen geben 100, sogar teilweise 150 Euro oder mehr aus für eine Kfz-Versicherung, die das Auto, also Blech, absichert, vergessen aber auf der anderen Seite den Motor abzusichern, das abzusichern, was ihren Lebensunterhalt dauerhaft bestreitet, wenn sie nicht mehr arbeiten gehen können. Und das ist die Berufsunfähigkeitsversicherung. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Man sagt auch, ich brauche mindestens so viel Kapital, dass ich mit Meinen Zinsen oder Renditen, die ich bekomme, meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und genauso lange brauche ich meine Berufsunfähigkeitsversicherung. Lass uns als allererstes mal die Unterschiede anschauen zwischen arbeitsunfähig und berufsunfähig. In der Arbeitsunfähigkeit können wir immer davon sprechen, dass wir mal kurzfristig nicht arbeiten gehen können. Das ist so dieser klassische gelbe Schein und mein Arbeitgeber zahlt mir für maximal sechs Wochen mein Einkommen weiter. Danach ist es so, dass du für maximal 72 Wochen in der gesetzlichen Krankenkasse ca. 65 bis 75 Prozent deines Einkommens bekommst. Das kannst du wiederum mit dem Krankentagegeld aufstocken, aber darüber werde ich in einem weiteren Video sprechen. Also, du bekommst jetzt für maximal 78 Wochen, also für anderthalb Jahre, Geld. Danach sieht es halt schwierig aus, du stehst im Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung. Das bedeutet, du hast letztendlich auch keinen Anspruch mehr auf Arbeitslosengeld oder ähnliches und dann bleibt letztendlich einfach nur noch die soziale Absicherung in Deutschland. Deswegen ist es super wichtig, dort eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Jetzt ist es ergänzend natürlich auch so, dass die Krankenkasse immer wieder mal prüft, ob du nicht wirklich berufsunfähig bist oder ob du arbeitsunfähig bist. Und dann kann dieser Zeitraum natürlich auch schnell mal verkürzt werden, wo dann die Berufsunfähigkeitsversicherung greift. So, was bedeutet jetzt letztendlich berufsunfähig? Die Definition von berufsunfähig ist, dass du für sechs Monate zu 50% Prozent qualitativ oder quantitativ deiner beruflichen Tätigkeit nicht mehr nachgehen kannst. Ganz wichtig ist, wenn ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließe, dass ich wirklich explizit darauf achte, dass auch der aktuelle Beruf versichert ist und dass wir auch keine Nachmeldepflicht mehr haben bei der Berufsunfähigkeitsversicherung. Das heißt, wenn du irgendwann mal aus irgendwelchen Gründen deinen Beruf verändern solltest, also du gehst aus dem Büro ins Handwerk zum Beispiel, dass du das Ganze der Berufsunfähigkeitsversicherung nicht nachmelden musst und dass du trotzdem immer deinen zuletzt ausgeübten Beruf abgesichert hast. Man muss halt wissen, Handwerk kostet halt einfach deutlich mehr als zum Beispiel eine kaufmännische Tätigkeit, weil einfach das Risiko für den Versicherer in diesem Bereich höher ist. Ich möchte ganz kurz über ein paar Szenarien sprechen, die in der Vergangenheit wirklich passiert sind und zu einer Berufsunfähigkeit geführt haben. Erste Herausforderung ist Thema Rücken. Ich habe einige Menschen gesehen, die einfach durch massives Rücken leiden, einfach Probleme hatten, langfristig ihren Job auszuüben, dadurch haben sich psychische Erkrankungen entwickelt und das hat wiederum dazu geführt, dass derjenige seinen Job nicht mehr ausüben könnte. Zumindest nicht zu 50%. Prozent. Anderes Thema und das ist eine ganz, ganz heftige Story. Es gab einen Piloten und dieser Pilot hat in seiner Freizeit, als er mit seinem Kind unterwegs war, was ins Auge bekommen. Und dadurch ist es zu einer langfristigen oder zu einem langfristigen Verlust von seiner Sehkraft gekommen. Das heißt, er hat auf einem Auge nicht mehr richtig gesehen und dadurch ist natürlich seine Berufsunfähigkeit eingetreten. Herausforderung war in diesem Fall, dass derjenige beratungsresistent war, was das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung angeht. Und im Nachhinein kann ich sowas nicht mehr abschließen, weil es dann einfach eine Risikoabsicherung ist. Was noch ein wichtiger Punkt ist, berufsunfähig bin ich halt nicht einfach nur, weil ich wirklich eine langfristige Schädigung durch irgendwas Körperliches habe, sondern ich kann jetzt durch Burnout ausgelöst werden. Unsere nächste oder unsere aktuell, glaube ich, größte Volkskrankheit durch zum Beispiel die Corona-Pandemie oder irgendwelche anderen Dinge, die halt einfach passieren, kann ich halt psychische Erkrankungen, psychische ähm, Störungen bekommen, die dann zur Berufsunfähigkeit führen. Und... Ich glaube, davor können wir uns alle nicht schützen. Was auch interessant ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mir jemand anschaue, der im Vertrieb unterwegs ist und der hat jetzt zum Beispiel einen Unfall und ähm, ja hat irgendwelche Schädigungen im Gesicht oder Verbrennungen oder irgendwelche Narben, die einfach niemals wieder weggehen und er kann einfach nicht mehr verkaufen und hat den Eindruck, dass die Menschen ihm die Produkte nicht mehr abkaufen, dann ist dieser Mensch berufsunfähig und kann seiner Tätigkeit nicht mehr nachgehen und sollte hier auch seine Berufsunfähigkeitsrente bekommen. Was noch wichtig ist für, das Bereich, für den Bereich Berufsunfähigkeitsversicherung, dass man möglichst immer guckt, dass man seine, mindestens seine Ausgaben komplett decken kann mit der Berufsunfähigkeitsversicherung. Und das möglichst bis zum Renteneintrittsalter. Es gibt Versicherer, die sichern 60, 70, 80 oder auch 90, manche auch 100 Prozent des aktuellen Nettoeinkommens ab. Und es gibt halt bei Selbstständigen zum Beispiel Versicherer, die nur 50 Prozent absichern. Und da sollte ich halt immer gucken, dass ich dort auf jeden Fall einen guten Versicherer habe. Was ganz wichtig ist, ich kann mich natürlich jetzt über das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung unendlich viel schlau machen im Internet, kann zu Online-Vergleichsplattformen gehen und kann da sogar meine Berufsunfähigkeitsversicherung berechnen. Und da gibt es so ein paar Punkte, wo man echt drauf achten muss, was echt tricky ist ähm, und so ein paar Klauseln, die auf jeden Fall ausgeschlossen sein sollten, wie zum Beispiel Arztanordnungsklausel, ähm, abstrakte, konkrete Verweisung, dann ein zeitlich begrenztes Anerkenntnis, also dass die Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn ich denn berufsunfähig bin und sie das auch anerkennen, dass du berufsunfähig bist, nicht immer wieder nachfragen können und dich immer wieder zu irgendeinem Arzt schicken können, am besten noch von der Versicherung selber. Ähm, ja, auf solche Dinge muss man da explizit achten in den Bedingungen und deswegen einfach eine Bitte, wende dich an jemanden, der wirklich Ahnung hat, weil du sparst bei zum Beispiel Check24 einfach kein Geld und du hast auch keine Beratung und die Provisionen, die dahinter ausgezahlt werden, sind auch identisch. Das sind dieselben, denn Check24 ist auch nichts anderes als ein Versicherungsmakler, der vermittelt. Oft erscheint das ein bisschen günstiger, weil dann mit dem Endalter getrickst wird. Die meisten Vermittler wissen ganz genau, wie wichtig es ist, einen Mandanten oder Kunden bis 67 abzusichern und die meisten Online-Plattformen machen es nur bis 65. So erscheint es so, als hätte man einen günstigeren Beitrag bzw. eine günstigere Versicherung, was schlichtweg einfach nicht so ist. Ich kann auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit bis 65 oder auch bis 50 absichern aber hier habe ich dann auf jeden Fall hinterher eine Leistungslücke. Ich will euch noch ein ganz kurzes Beispiel von mir früher geben. Ich hatte eine Berufsunfähigkeitsversicherung, 1.500 Euro monatliche Absicherung und das Ganze hat mich 54 Euro im Monat gekostet. Dann kam ein anderer Vermittler, und der hat mir gesagt, hey, wenn du bei mir die Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, dann kostet dich das nur 18 Euro. Dann habe ich gesagt, wow, das ist auf jeden Fall mal eine gute Ersparnis. Ich war jung, ich war Anfang 20, hatte von diesem Thema einfach gar keine Ahnung. Und hinterher hat sich halt rausgestellt, dass das Endalter, also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich Geld von der Versicherung bekomme, bei 52 lag. Das heißt, würde ich jetzt mit 34 berufsunfähig werden, würden die maximal bis 52 bezahlen. Ich hätte aber lieber gerne bis 67 oder zumindest mal bis 65. Und hier ist es wichtig, dass du jemanden hast, der sich wirklich gut auskennt und dich über die einzelnen wichtigen Punkte und Faktoren dazu berät. Was noch wichtig ist, ist das Thema Gesundheitsfragen. Schließt du eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab? musst du Gesundheitsfragen wahrheitsgemäß beantworten, tust du das nicht und es kommt zum Berufsunfähigkeitsfall und die fangen an zu prüfen und stellen fest, ah, derjenige war zum Beispiel beim äh, Psychologen vor einem Jahr oder es sind äh, Vorerkrankungen an der Bandscheibe da, die nicht angegeben wurden, dann ist es so, dass die Berufsunfähigkeit möglicherweise den Vertrag rückabwickelt und auch leistungsfrei ist, also einfach nicht bezahlen muss. Was wir als Vermittler machen, wir machen immer eine Risikovoranfrage, das heißt, wir gehen mit dem potenziellen Berufsunfähigkeitskunden ein Fragebogen durch, gucken uns ganz detailliert die einzelnen Punkte, die einzelnen Themen an, hinterfragen die einzelnen Punkte und dann treten wir an die Gesellschaften ran, dann verhandeln wir mit den Gesellschaften und dann gucken wir, was wir explizit für unsere Kunden dort rausbekommen. Ein letzter Punkt, noch ganz wichtig, wenn du deine Berufsunfähigkeitsversicherung während deines Studiums oder während deiner Ausbildung abgeschlossen hast, dann kannst du maximal 1000 Euro Berufsunfähigkeitsrente absichern. Wenn du jetzt ausgelernt hast oder aus dem Studium raus bist, dann bist du höchstwahrscheinlich... Vom Einkommen her über 1000 Euro, das heißt, du bist heute unterversichert. Und lass hier auf jeden Fall mal einen Fachmann rüber gucken, ähm, lass das Ganze gerne einfach einmal gegenchecken und Fakt ist auch, es ist sogar manchmal so, dass du eine günstigere Versicherung heute abschließt, als du vor fünf oder zehn Jahren abgeschlossen hast, wenn man zu einem Versicherungsmakler geht, der sich wirklich auskennt und der wirklich einen Überblick über den Markt hast und du nicht zu einem Versicherungsvertreter gehst. Also lass deine Verträge mal prüfen. Am besten kommst du direkt auf mich zu, denn oft ist es einfach auch möglich, sogar bessere Konditionen zu noch besseren Leistungen zu bekommen, auch wenn du jetzt vielleicht sogar schon deine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hast. Wenn du sogar einen Ausschluss drin hast, zum Beispiel den Rücken, dann ist es oft nach einer gewissen Zeit sogar möglich, den Ausschluss rauszunehmen. Also lass das Ganze mal prüfen, damit du bessere Leistungen und bessere Konditionen bekommst. Ich freue mich von dir zu hören. Mein Name ist Philipp und denke mal dran, besser gut versichert als stark verunsichert.